Hey Leute, ich bin Jonas von Coffee Circle und heute zeigen wir euch die Testsieger aus unserem Kaffeemühlentest. Außerdem geben wir euch ein paar Tipps, worauf ihr beim Kauf einer Mühle achten müsst. Wir haben in den letzten Wochen 12 Kaffeemühlen ausgiebig für euch getestet und dabei vor allem auf die Qualität des Mahlergebnisses. Die Benutzerfreundlichkeit und die Verarbeitung der Mühen geachtet. Wenn ihr den ausführlichen Testbericht lesen wollt, könnt ihr das über den eingeblendeten Link tun. Unterschiedliche Faktoren wie der Mahlgrad, das Verhältnis von Kaffee und Wassermenge oder die Wassertemperatur beeinflussen den Geschmack eures Kaffees. Eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen für einen guten ausgewogenen Kaffee ist aber, dass der Kaffee möglichst homogen, also möglichst gleichmäßig gemahlen wurde. Ansonsten wenn die zu kleinen Kaffeepartikel überextrahiert, wenn die zu großen ihr Aroma nicht ordentlich abgeben können. Einen besonders negativen Einfluss auf den Geschmack aus Kaffees hat dabei der produzierte Feinstaub, da diese winzigen Kaffeepartikel sofort überextrahieren und den Kaffee bitter werden lassen. Ob die Bohnen gleichmäßig gemahlen wurden, lässt sich mit dem Sand Shaker feststellen. Durch unterschiedlich große Siebe lassen sich die Kaffeepartikel voneinander trennen und man kann messen, wie gleichmäßig das Mahlergebnis ist. Außerdem kann man feststellen, wie hoch der Anteil an Feinstaub ist. Um herauszufinden, für welche Zubereitungsformen sich die jeweiligen Mühlen am besten eignen, haben wir für jede Mühle die Qualität des Mahlgutes bei unterschiedlichen Mahlgradeinstellungen getestet und selbst für unsere Verhältnisse eine Menge Kaffee zubereitet. Unser Testsieger ist die Barazza Sette 270. Über eine stufenweise Makro- und eine stufenlose Mikroeinstellung kann man den Mahlgrad sehr einfach und extrem genau einstellen. Das neueste Modell des amerikanischen Herstellers revolutioniert die Mahltechnologie. Sie ist die erste Mühle, bei der der innere Teil des Mahlwerks fixiert ist und sich der äußere dreht. Dadurch konnte der Motor hinter dem Mahlwerk anstatt wie bei herkömmlichen Mühlen unter dem Mahlwerk angebracht werden. Das Kaffeemehl fällt also direkt aus dem Mahlwerk in den Mahlgutbehälter und hinterlässt dabei praktisch keine Kaffeerückstände in der Maschine. Die Sette hat uns insbesondere durch ihr Mahlergebnis überzeugt. Sie malt bei unterschiedlichsten Mahlgraden sehr gleichmäßig und produziert dabei vor allem bei groben Mahlgraden sehr wenig Feinstaub. Obwohl sie die schnellste Testmühle war, erwies sie sich als sehr leise. Der Testsieger erzielt auch bei feinen Espresso-Mahlgraden sehr gute Ergebnisse und bietet zudem eine Version mit integrierter Akaya Waage an, die als erste Mühle überhaupt ein abgewogenes Malen direkt in den Siebträger ermöglicht. Außerdem ist der Allrounder sehr bedienungsfreundlich. Die Halterung kann mit nur einem Handgriff von Mahlgutbehälter auf Siebträgerhalter verändert werden und erlaubt auch das direkte Malen in unterschiedliche Kaffeezubereiter. Das Malwerk lässt sich sehr einfach entnehmen und unkompliziert reinigen. Als einzigen Kritikpunkt sehen wir das Gehäuse der Mühle, da es komplett aus Kunststoff gefertigt ist. Insgesamt findet ihr in der Sette jedoch den perfekten Allrounder für den semi-professionellen Gebrauch zu Hause. Wer eine günstigere Alternative mit einem sehr guten preis leistungsverhältnis sucht, wird für weniger als die Hälfte des Preises mit der Barazza Encore glücklich. Sie zeichnet sich insbesondere bei mittleren bis groben Mahlgraden durch ein sehr gleichmäßiges Mahlergebnis aus. Die Encore bietet mit ihren 40 Mahlstufen deutlich mehr Flexibilität als vergleichbare Mühlen ihrer Preisklasse und ist zwar aus Kunststoff gefertigt, aber dennoch verhältnismäßig schwer und robust. Die einfache Bedienung der Mühle ist sowohl Vor- als auch Nachteil. Leider bietet die Encore keine Timerfunktion. Man kann die gewünschte Kaffeemenge also nicht automatisieren. In der Gesamtbetrachtung liegt die Encore dennoch vor allem wegen ihres Malergebnisses weit vor den anderen Mühlen ihrer Preisklasse und ermöglicht einen großen Schritt zu richtig gutem Kaffee. Preis-Leistungs-Sieger unseres Tests ist die Rommelsbacher EKM 200. Sie arbeitet mit einem Scheibenmahlwerk aus Stahl und liefert vor allem bei gröberen Mahlgraden ein besseres Ergebnis als einige teurere Mühlen. Dabei produziert sie zwar relativ viel Feinstaub, dieser bleibt jedoch am Mahlgutbehälter hängen und kann deswegen sehr einfach vom restlichen Mahlgut getrennt werden. Für einen ausgewogeneren Kaffee sollte man auf die Benutzung dieses Feinstaubs verzichten. Die restlichen Testmühlen findet ihr in unserem Testbericht. Dort haben wir jede Kaffeemühle auf ihre Stärken und Schwächen geprüft und zeigen euch auch die ausführlichen Ergebnisse zu anderen Kriterien wie Lautstärke, Mahlgeschwindigkeit und Reinigung der Mühlen. Außerdem verraten wir euch, für welche Zubereitungsart die jeweiligen Mühlen am besten geeignet sind. Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg bei der Auswahl eurer Kaffeemühle.